Hallo, ich bin Paul, der Sprecher von Fritz Vogt in die Eulenbande. Zunächst geht das Abenteuer weiter in die Eulenbande Teil 2. Den gibt's nur im löwenzahn fanclub Einschalten.